Der barmherzige Samariter, eine Geschichte, die Jesus erzählte. Einmal wurde Jesus gefragt, du sagst uns immer, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wer ist denn eigentlich unser Nächster? Da erzählte Jesus diese Geschichte. Das ist Holger. Holger geht auf eine Reise in eine weit entfernte Stadt. Auf dem Weg dorthin lauern ihm einige Räuber auf. Sie verprügeln Holger und nehmen ihm alles weg, was er hat. Er ist so verletzt, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Da kommt ein Mann vorbei, der am Tempel Menschen über Gott unterrichtet. Ein Priester. Der Priester sieht Holger zwar, aber geht schnell weiter und hilft ihm nicht. Da kommt ein weiterer Mann vorbei, der auch im Tempel arbeitet, ein Tempeldiener. Auch er sieht Holger und sieht auch, dass er Hilfe braucht, geht aber ebenfalls schnell weiter, ohne Holger zu helfen. Als drittes kommt ein Ausländer vorbei, ein Samariter. Die Juden mochten Menschen aus Samarien nicht besonders, weil sie einen anderen Glauben hatten. Der Samariter sieht Holger und geht sofort zu ihm. Er verbindet Holgers Wunden und nimmt ihn mit in die nächste Pension. Dort bezahlt er ein Zimmer für Holger, damit er sich von den Verletzungen erholen kann. Er versorgt ihn auch noch eine Nacht, bevor er weiterreisen muss. Jetzt fragte Jesus seine Zuhörer, wer hat Holger als seinen Nächsten behandelt? Die Zuhörer antworteten, der Mann, der ihm geholfen hat. Richtig. Und genau so sollt ihr es auch tun.